Herzlich willkommen hier zur Abschlusspräsentation von Jugendhackt in Dresden. Schön, dass Sie alle hier im Hygienemuseum zusammengekommen seid. Wir freuen uns sehr, zum ersten Mal auch wieder Publikum da zu haben. Und natürlich auch herzlich willkommen im Stream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte ganz kurz äh, Jugendtech vorstellen für all diejenigen, die noch nie was davon gehört haben. Im besten Fall habt ihr alle schon was von Jugendtech gehört. Trotzdem, ihr seht es, äh, Jugendtech hat den Slogan mit Code die Welt verbessern und das ist im Wesentlichen das, worum es bei uns bei Jugendtech geht. Nämlich, dass junge Menschen mit Technik Lösungen entwickeln für Probleme der Gegenwart oder vielleicht auch Lösungen für die Zukunft, für eine Welt, für eine bessere Welt. Und in welche Richtung das gehen kann, was für Ideen junge Menschen haben, das werden wir heute sehen. Bei der Entwicklung ihrer Projekte werden diese jungen Menschen unterstützt von einer ganzen Reihe ehrenamtlicher Mentorinnen ähm, und äh, die, werden, die sind alle ehrenamtlich bei Jugendtech dabei, das heißt Jugendtech ist so ein ja, Bildungsprogramm, was vor allem auf dem Ehrenamt ähm, fußt, ohne ehrenamtliche Unterstützung gar nicht möglich wäre und wir richten uns an alle jungen Menschen zwischen 12 und 18. Genau, dann würde ich euch mit ein paar Zahlen und Fakten füttern zu diesem Wochenende, was alles passiert ist. Ihr seht, der Saal ist ganz schön voll. Wir sind, ähm, hatten ungefähr 60 äh, Anmeldungen von Teilnehmenden. Ein, zwei Ausfälle im letzten Moment, aber das ist leider immer so. Du hast die Ehrenamtlichen schon angesprochen, es waren 25 dieses Mal und neun weitere HelferInnen, die in der Orga unterwegs waren, die habt ihr ähm, am Infodesk getroffen, am Einlass Sie haben unsere MentorInnen mit Kaffee versorgt, unsere Jugendlichen ähm, mit Getränken und mit allen anderen Fragen, die noch da waren. Und wir haben auch ein kern team das sind fünf Personen, die sieht man auch. Wir sind zwei davon, Wir haben uns übrigens noch nicht vorgestellt. Wir sind Nils Hallo. und Luzi. <lacht> Nils aus Berlin, aus dem Orga-Team, ich aus Dresden. Und ähm, dann haben wir noch Kirsten, Robert... Julia, die sind so verteilt, die gucken mit zu und die können auch alle Fragen mit beantworten. Wir hatten am Freitag auch insgesamt sechs SpeakerInnen, die unseren Jugendlichen und den MentorInnen erstmal ein bisschen Input gegeben haben, Ideen bereitgestellt haben, was man alles so für Projekte umsetzen kann und übers Wochenende gab es auch noch Lightning-Talks Lightning von den MentorInnen und den Teilnehmenden, die für ein Thema brennen und das einfach vorstellen wollten. Damit wir alle noch so frisch, munter und wach aussehen, ähm, haben wir zwei, ungefähr 200 Flaschen Mate verbraucht, ähm, auch ein bisschen Kaffee, ähm, genau und insgesamt haben wir elf Projekte und wir starten gleich mit dem ersten Projekt, das kann sich schon bereit machen, ähm, hier auf die Bühne kommen. Genau. Sobald ihr bereit seid, geht's dann los. Das allererste Projekt ähm, heißt Green Skyline und was sie gemacht haben, das dürft ihr jetzt selbst erzählen. Hallo, wir sind das Team Green Skyline, bestehend aus Jakob, Maurice, Simon, Julian, Max, ähm, Emil und mir, Leonhard.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 Super, vielen Dank euch. Und während die eine Gruppe abbaut und die nächste aufbaut, ähm, moderiere ich es so ein bisschen weiter. Ähm, wir schreiben das Jahr 2023 und es ist auch für Jugendtag ein besonderes Jahr, denn wir feiern unser zehnjähriges Jubiläum in diesem Jahr. Das Alpaka wird zehn. Seit zehn Jahren gibt es äh, Jugendhackt. Wir äh, sind 2013 gestartet mit einem einzigen Event in Berlin. Und äh, das hat so eigentlich, ja, es kam so gut an, dass klar war, äh, da ist viel größerer Bedarf. Ähm, und äh, wir müssen das ausweiten. Es wuchs dann sehr schnell an, dass wir auch Events in anderen Städten gemacht haben. Darüber werdet ihr nachher mehr erfahren. Mittlerweile finden Jugendhackt-Events in über zehn Städten statt. In der Schweiz, in äh, Österreich, ganz viel in Deutschland. Es gab mittlerweile auch schon Austausche. Ins Ausland ähm, und ähm, noch viel mehr. Ein bisschen was davon werdet ihr noch später erfahren. Aber äh, all das äh, ist natürlich auch nur möglich ähm, durch tatkräftige finanzielle Unterstützung. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle einen herzlichen Dank aussprechen an den sächsischen Landtag, denn dieses Event hier, das ist nicht billig. Das, äh, so ein Event generell kostet zwischen 40 und 50.000 Euro und ähm, das ist in diesem Fall komplett finanziert durch das Land Sachsen beziehungsweise den Sächsischen Landtag. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Unter dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal einen großen Dank aussprechen an das Orga-Team hier in Dresden, das Medienkulturzentrum, ganz speziell in Form von Kirsten und Luzi hier an meiner Seite, die das maßgeblich organisiert haben ohne die das alles auch nicht so schön geworden wäre, wie es jetzt dieses Wochenende war. Insofern auch einen herzlichen Applaus für die. Genau, und neben mir ist die nächste Gruppe schon bereit. Und was Sie gemacht haben, wie Sie heißen und wie das Projekt heißt, werden Sie selber erzählen. Viel Spaß. Wir haben dieses Wochenende am sogenannten raumhauen Raumhundschuh Bertha gearbeitet. Wir sind Felix, Lou, Laura und Judith. Unser Ziel war es, eine Verbindung zwischen Kunst und digitaler Technik zu erschaffen. Die eigentliche Idee dahinter war, dass man einen Handschuh hat, mit dem man zeichnen kann und dadurch, durch diese Zeichnung, dann irgendwas mit, also ein Musikstück entsteht. Allerdings ist uns schnell aufgefallen, dass die Bewegungen nicht genauso realisierbar sind und man dadurch das nicht ordentlich hätte zeichnen können. Daher haben wir jetzt eine, ein Handgadget, was leuchten kann anstelle der digitalen Kunst und außerdem kann es audiovisuelle Effekte erzeugen. Gebaut haben wir es aus einem Calliope und einem 3D-gedruckten Teil, wo sich das befindet. Außerdem haben wir viele LED-Lampen, wie man sehen kann, dafür verwendet. So sieht der Calliope aus. Da haben wir vor allem zum Beginn die kleine RGB-LED benutzt, damit man da erstmal ein bisschen reinkommt und dann noch die Beschleunigungssensoren, damit es auch die Farbe ändern kann. Dazu kommen wir aber später noch. Wir haben für die LEDs, LED-Streifen, eine Neopixel RGB-LED-Streifen verwendet und das sind farbige LEDs, die in, also mit wenig Programmierung so also 16 Millionen Farben machen können, blinken können. Und wir haben die mit dem Calliope in Verbindung gesetzt, indem wir die halt so zusammengelötet haben und ja, das ist jetzt ein kleiner, also das kleiner Ausschnitt aus unserer Blogprogrammierung. Die haben also damit haben wir dann das gemacht, dass das ähm, reagiert, der Calliope, auf verschiedene Bewegungen und dann halt in Farben leuchtet, die halt da so angegeben wurden. Ähm, hier haben wir ein Beispiel zu der Python-Script-Hintergrund. Äh, die mussten wir ändern, weil es mit dem Block nicht funktioniert hat. Ähm, wir haben äh, durch den Beschleunigungssensor Werte in Z, X und Y. Und äh, wenn zum Beispiel jetzt plus Y äh, den bestimmten Schwellpunkt erreicht, entsteht zum Beispiel die Farbe Blau. Genau, und dann haben wir ja noch, wie gesagt, so das mit den Tönen gemacht und da haben wir die gleiche Technik benutzt, also je nachdem in welche Richtung sich der Sensor bewegt, gibt der Sonic Pi äh, Daten aus, die werden mit einem anderen Programm von dem äh, rübergeschickt auf dem PC und dort mit diesem Programm in Daten für das Sonic Pi umgewandelt und genau das ist unser Skript, das es halt äh, eben je nach Bewegung den Ton abspielt. Genau, und jetzt haben wir noch eine kleine Demo. Genau. Das ist unser toller LED-Streifen und man kann es richtig schön anziehen, wie man sieht. Wenn Lou sich jetzt bewegt, verändern sich die Farben. Außerdem, wenn wir das jetzt anschalten, macht es auch Töne, je nachdem wie es bewegt wird. Wenn man auf einen Knopf drückt, kann man die Art, wie es leuchtet, auch noch verändern. Und als kleiner Special-Effekt kann es auch einen Song abspielen, den wir alle, glaube ich, kennen. Also theoretisch kann es das... <lacht> Genau, während der Song jetzt im Hintergrund spielt, wollte ich nochmal sagen, das alles haben wir auch auf GitHub hochgeladen, falls irgendjemand daran weiterprogrammieren möchte oder das auch für zu Hause sich nachbauen möchte oder sowas. Genau. Vielen genau. Dank. Am Anfang von so einem Projekt steht ja immer eine Idee und am Ende dann der fertige Prototyp. Inwieweit äh, ist das, was ihr euch vorgenommen habt, auch am Ende das Endergebnis geworden? Also, also wir haben es zwar geschafft, Kunst und Technologie zu verbinden. Ich finde, das Endergebnis auch ist uns sehr gut gelungen. Allerdings wollten wir es halt zuerst, dass man digital sehen kann, wo man sich mit dem Handschuh im Raum bewegt hat und dadurch ein Bild entsteht auf dem bildschirm das war dann aber nicht umsetzbar in dieser kurzen zeit und wenn ihr daran weiterarbeitet ist es dann irgendwann so dass man tanzt und gleichzeitig damit die musik macht das genau. wäre dann das Ende der fahnenstange ja das wäre eine art neues musikinstrument okay cool vielen Dank ja. Und ihr habt schon gesehen, das war jetzt Code, aber es war auch viel Hardware bei den ersten beiden Projekten mit dabei und das ist dieses Jahr möglich gewesen, weil wir dieses wunderbare Fab-Mobil ähm, mit dabei hatten. Paul und Julius haben sich im Publikum versteckt. Ich weiß nicht, ob ihr winken möchtet. Ähm, euch auf jeden Fall nochmal danke, dass ihr da wart. Ähm, ihr habt es gesehen, ihr habt mitgemacht. Es gab viele Projekte, die begeistert in den Bus gestürmt sind, die Technik ausprobiert haben und auch richtig, richtig viele coole Sachen damit erstellt haben. Ich habe jetzt schon Glasercuttet gesehen, ich 3D gedruckt, gelötet und ähm, da versteckt sich noch einiges mehr in dem Bus. Und äh, ja, nochmal vielen Dank, dass ihr da wart. An dieser Stelle noch ein Hinweis, ähm, dass ihr ähm, mit den Leuten vom äh, Ferdmobil auch alle zwei Wochen hier im japanischen Palais nochmal zusammenkommen könnt. Da gibt es das Media Lab, äh, alle zwei Wochen samstags und da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, denn die ganze Technik, die im Bus verbaut ist, die ist auch da im Angebot und kann eingesetzt werden. Insofern, wenn ihr Interesse habt im japanischen Palais, schaut euch mal an, wann da die Termine sind. Gut, das war eine Punktlandung, die nächste Gruppe ist bereit. Und was sich hinter dem Namen UCal verbirgt, das erzählt ihr uns jetzt. In der heutigen Zeit gibt es mehr digitale Meinungsforschung, mehr, mehr digitale Meinungsforschung denn je. Uns ist jedoch aufgefallen, dass dabei fast nie oder nie YouTube-Kommentare einbezogen werden. Deshalb haben wir unser Projekt, den YouTube Comment Analyzer, entwickelt. Richtig, um diesen YouTube Comment Analyzer zu Realisieren haben wir verschiedene Technologien benutzt. Zuerst haben wir mithilfe der YouTube-API Kommentare aus dem Internet gezogen und diese dann ausgewertet und zwar mit Sentiment-Analyse-Methoden sentiment -Methoden sind Methoden, mit denen man Text einordnen kann, ob der positiv oder negativ ist. Das haben wir mit Machine Learning gemacht, haben dann ein Modell benutzt und haben darüber geprüft, ob ein Kommentar eher positiv oder negativ ähm, entwickelt ist. Darüber haben wir Bedürfnisforschung betrieben und soziale Trends abgebildet. Genau. Insgesamt haben wir über 58.000 Kommentare gesammelt und analysiert. Vielleicht mal so Nebenbei, ein Kommentar sieht ungefähr so aus. Hier sieht man zum einen, unter welchem Video dieser geteilt wurde, was für einen Inhalt dieser hat, wer ihn geschrieben hat und wann. Diese haben wir dann eben, wie bereits gesagt, ausgewertet und auf unserer Website gepublished. Wir schauen uns das jetzt einfach einmal gemeinsam an, was da rausgekommen ist. Insgesamt haben wir aus diesen 58.000 Datensätzen eben fünf Datenbanken erschaffen. Und zwar sieht man hier auch ganz genau, wie wir das ausgewertet haben. Man hat oben die Möglichkeit auszuwählen, welchen Datensatz man sich angucken möchte. Auf der linken Seite mit diesen zwei, mit diesem Balkendiagramm kann man sehen, wie viele positive und negative Kommentare es gibt. Man sieht hier beim Thema Joe Biden gibt es eher negative Kommentare, man sieht, das ist ein Trend, der sich generell durchzieht. Das heißt, die Kommentare, die geschrieben oder verfasst werden, sind tendenziell eher negativ als positiv. Auf der linken Seite sehen wir ein, das nennt man Word Cloud, die größer, Wörter, äh, größer dargestellten Wörter sind die Wörter, die häufiger vorkommen. Das heißt, je größer ein Wort in diesem Gitter dargestellt wird, desto öfter wurde es kommentiert. Man sieht hier wenig erwartet, Biden ist relativ weit oben, aber auch Trump ist relativ groß und Impeachment-Verfahren, was ja auch mit Trump zu tun hat. Genau, wie bereits gesagt, haben wir insgesamt fünf Themengebiete genommen, die gehen wir jetzt einfach mal kurz gemeinsam durch. Eben wie gesagt, Joe Biden, Donald Trump recht ausgeglichen, dann der Ukraine-Krieg, groß negativ hier auch wieder die Word Cloud, dann das Willow Project, das ist die Ölförderung in Alaska und zum Schluss haben wir noch das Thema Roblox, das ist ein Spiel, das ist in letzter Zeit kontrovers, weil vor allen Dingen kleinere Content Creator dort ziemlichen Hass abbekommen und hier haben wir zwei Themengebiete erstellt, beziehungsweise zwei Datenstränge, einmal ein für kleinere und hier sieht man eben, dass dieser negative Hass ziemlich hoch ist und bei größeren ähm, das recht ausgeglichen ist, aber eben auch wieder diese starke Tendenz zum Negativen. Ähm, zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit haben wir unsere Website im letzten Schritt zur Suchmaschine umgewandelt. Das heißt, man kann dann einen Link eines YouTube-Videos einfügen und das Video wird analysiert. Richtig, und das sieht so hier aus. Wir haben hier ähm, ein Textfeld, in dem man kann einen YouTube-Link einfügen, Den habe ich schon vorbereitet, der ist schon in meiner Zwischenablage. Wenn man dann auf Suchen klickt, wird, auf ein, wird, wird quasi eine Anfrage an einen Server geschickt und das wird dann ausgewertet. Das dauert kurz zwei Sekunden. Wenn es zu lange braucht, dann können wir auch kurz ein Video zeigen. Aber nein, wir sehen schon zu diesem Video, ähm, das ist das Wortgitter. Ähm, das ist ein Video, ich kann es mal kurz zeigen, zum Thema ähm, Trump von Guardia, vom, Guardia, äh, vom Guardian, also von äh, Zeitschrift aus, aus Amerika. Ähm, und man sieht hier auch, die negativen Kommentare überwiegen, wie bei relativ vielen Auswertungen, die wir getätigt haben. Und ja, man muss dazu sagen, dieses Projekt ist sehr früh und noch nicht verfügbar, weil dieses, äh, diese Textsuche noch nicht perfekt ausgereift ist. Ein weiteres Problem ist, dass die Textanalyse äh, mit negativ und positiv nicht wirklich gut ausgereift ist, beziehungsweise nicht aussagekräftig ist, da gerade bei politischen Themen sich die Meinungen natürlich sowohl auf das Video beziehungsweise die Umsetzung des Videos als auch auf das politische Thema selbst beziehen können und deshalb haben wir vor, in Zukunft eine kurze Zusammenfassung auch basierend auf künstlicher Intelligenz äh, anzuzeigen, damit man dann mir ein paar, ein paar Zeilen Text sieht, die die wichtigsten Kommentare zusammenfassen. Dann bedanken wir uns, dass wir heute unser Projekt vorstellen durften und bedanken uns auch bei den Mentoren in erster Linie, dass sie uns geholfen haben, das Ganze so gut umzusetzen. Ja, es hat uns wirklich Spaß gemacht und dass sowas hier ermöglicht wird, ist wirklich sehr schön. Es gibt, bleibt mal noch kurz, ähm, es gibt immer samstags abends ähm, so eine ja, Übung der Abschlusspräsentation, wo alle Gruppen hier sind, gucken, wie die Technik funktioniert und so mal überlegen, was könnten wir denn so zeigen, schon die ersten Folien fertig haben. Es ist noch eine Menge dazu gekommen im Vergleich zu gestern Abend. Was habt ihr denn heute Morgen noch alles gemacht? Ja, also wie gesagt, dieses komplette Suchmaschinenprinzip beziehungsweise, dass die Nutzer selbst entscheiden können, was für Datenbanken sie erschaffen wollen ja. beziehungsweise äh, untersuchen wollen, das ist noch komplett dazu gekommen, einfach als neue Funktion, weil das die Grundidee war, die wir dann ursprünglich nicht umsetzen konnten und dann doch wieder dahin zurückgekommen sind. Ja, richtig. Wir wollten das ja mit so einer Suche machen und da das nicht geklappt ist, ist uns zufälligerweise heute früh in der Bahn die Idee gekommen, man könnte ja auch einfach ein YouTube-Video analysieren die Möglichkeit haben wir jetzt quasi gegeben. Ah oh ja, okay. Und ähm, die Tools, die ihr gebraucht habt, die ihr benutzt habt, auch vor allem das äh, Machine Learning, wo habt ihr das gefunden? Was habt ihr dafür? Ähm, verwendet? Auf Hugging Face. Was ist das? Das ist so eine Website, die sich dafür ein... die sich halt Mas Machine Learning äh, Models für alle zugänglich macht, dass man halt einfacher sowas betreiben kann. Okay. Cool. Ähm, vielen Dank. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, dann kann ich sagen, bei JugendTech kommt man auf solche Ideen am Freitagabend, indem alle die Köpfe zusammenstecken. Es gibt bei uns traditionell am Freitagabend das Brainstorming. Das läuft immer nach demselben Muster ab. Wir haben verschiedene Themenräume und die Teilnehmenden können sich ausruhen, welchen, welcher Themenraum sie anspricht und da geht es darum, dass wir uns gegenseitig kennenlernen und erst die Ideen in kleinen Säuerteams sammeln und dann in der größeren Gruppe überlegen, wie kann man diese Idee besser machen und so entstehen eine Menge Projektideen, die auf Plakate gebracht werden. So ein paar Beispiele sieht man hier an der Seite hängen, wo dann eben man zu den verschiedenen Projektideen umreißt, worum geht es, was ist die Idee, was ist die Fragestellung dahinter, welches Problem wollen wir lösen oder was wollen wir? welches Problem wollen wir bearbeiten, was fehlt uns noch an Technologien, an Wissen in unserer Gruppe, was brauchen wir und wer die Ansprechpersonen sind und dann haben alle Teilnehmenden im Grunde bis Samstagmorgen Zeit sich zu überlegen, an welchem Projekt sie teilnehmen, das heißt die Leute, die diese Idee haben, sind nicht unbedingt diejenigen, die es dann auch umsetzen, sondern es kann auch sein, dass andere die Ideen, diese Projektideen sehen und sagen, boah, das, da habe ich richtig Lust drauf, da mache ich mit. Meine eigene Idee war zwar auch gut, aber die ähm, können jetzt andere machen. Und so finden sich dann die Gruppen, die dann hier am Samstagmorgen so nach einer Einführung gegen 10, 11 starten. Das heißt, alles, was hier an Projektpräsentationen zu sehen ist, ist ähm, seit Samstagmorgen um 11 Uhr gewachsen. das heißt Gestern Abend ging es hier schon noch so bis 11 Uhr. Bei manchen ging es vielleicht auch im Hotel weiter. Heute Morgen hatten die noch mal ein paar Stunden Zeit, aber viel mehr war es dann auch nicht. So viel vielleicht zur Frage, wo die Ideen herkommen und die nächste Gruppe steht schon bereit mit dem Namen Fake News Detection. Bitteschön. Hallo, wir sind Mathis, Anton und Paul, wir sind die Gruppe Fake News Detection und vielleicht haben Sie schon eine Art, bei uns geht es um Fake News. Ja. Nun, wir haben uns mit dem Problem befasst, wenn man jetzt zum Beispiel auf Google etwas sucht, dann weiß man nicht genau, ist diese Information, die dort steht, so richtig oder hat sich das einfach nur jemand ausgedacht und das ist natürlich blöd, zumindest für uns und deswegen haben wir ein Programm entwickelt, was das überprüft. Äh, genau, also das Endprodukt sollte eben ein Programm sein, das ähm, Informationen aus dem Internet filtert und die nach dem Wahrheitsgehalt, also ob das jetzt wahr oder falsch ist, mit Machine Learning und einer KI äh, filtert. Also da werden dann äh, zehn URLs, also Links ausgegeben für Webseiten von Google und äh, rein theoretisch soll das dann eben sagen, nach der KI mit, mit Daten gefüttert worden, die sie tra die, die trainiert hat, ähm, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Und ja. Genau. Ähm die Daten und Technologien, die wir verwendet haben. Ähm, ja, wir haben halt das Frontend mit PyQT programmiert. Ähm, dabei konnte man halt dann suchen und ähm, die Suche hat Google Search verwendet. Das ist eine API von Google, mit der man halt ähm, ja, Artikel suchen kann. Ähm, diese Artikel haben wir dann versucht ähm, auszulesen, zu ähm, zu analysieren, zu, auszulesen und das dann durch unsere KI, die auf Kegel veröffentlicht wurde, laufen zu lassen und uns dann Wahrscheinlichkeiten dafür anzugeben, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Artikel wahr oder falsch ist. Diese KI kommt von Kegel, das ist eine Open Data Plattform und Open Source Plattform von Google und ähm, ja, das, dafür haben wir den Fake and Real News Dataset genutzt und ähm, ja, genau. Zur Live-Demo. Also wir haben ja, wie gesagt, ähm, das Frontend in PyQT programmiert. Ähm, genau. Ähm, wir wollten euch als Publikum mit in diese Präsentation einbeziehen und wollten euch deshalb fragen, ob ihr einen Suchbegriff habt den wir ähm, an unsere Webseite stellen können. Auf Englisch, weil der Datensatz ist auf Englisch. Jugendtag, okay. Genau. Ähm, normalerweise gibt es zehn Artikel aus, zu Jugendakt gibt es offensichtlich nie so viel Aktuelles. Aber ähm, ist ja auch der englischsprachige Raum, wie gesagt. Ähm, du kannst einfach mal auf ein Beispielartikel klicken. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja, würdest du noch mal kurz die JSON äh, zeigen, die uns die Daten ausliest? Genau. Ähm, hier ist jetzt die JSON-Datei noch mal so mit Beispieldaten, die wir aus dem Internet ausgelesen haben. Genau. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja, das war jetzt. Da sehen Sie schon mal eins unserer größten Probleme. Zu wenig Trainingsdaten? <lacht> Eigentlich sollte das nicht passieren, ähm, wie gesagt, wir brauchen halt deutlich mehr Trainingsdaten, damit ähm, die KI oder auch unsere Systeme halt bessere Entscheidungen treffen und ja, auch noch contentbasiertere, also suchbasiertere Dinge heraussuchen und wie Sie vielleicht auch schon gemerkt haben, unser Design ist noch nicht so das allerschönste, das würden wir auch noch gern ein bisschen ändern. Genau. Ja, es ist halt so, dass wir jetzt nicht richtig äh, URLs gefunden haben, weil das darauf geschränkt ist, was in den letzten sieben Tagen veröffentlicht wurde. Also es kann halt sein, dass für Jugendhack eben nichts äh, in letzten sieben Tage gekommen ist und dann, ja. Danke ans Jugendhack-Team und das war unsere Präsentation. Okay. Bleib mal, bleib mal, bleib mal. Also um das, damit ich es richtig verstehe, ähm, in dieser Suche werden nur Nachrichtenseiten durchsucht. Ist das so? Naja, es wird ähm, die Google API, also es ist halt rein theoretisch, wirst du, wird mit Google gesucht mhm. nach, nach dem Begriff, der eingegeben wird mhm. und dann spuckt halt Google äh, Seiten aus, die in den letzten sieben Tagen aktualisiert mhm. wurden zu dem Thema. Ah, okay. Und ähm, wollt ihr weiterhin alleine auf der KI beruhen oder ähm, dürfen Nutzerinnen auch noch äh, angeben, inwieweit das... Vielleicht Ihrer Meinung nach ähm, so stimmt. Ja, das, das müssen wir dann halt in einer weiteren Version einbauen, damit dann halt sowas, damit also die KI damit auch trainiert werden kann, damit mhm. sie immer merkt, wenn sie was falsch okay, gemacht hat. also es gibt das schon, die Idee ist, dass da auch ähm, weitere Daten stehen, die die KI besser machen sollen. Genau, das hätte halt auch den Vorteil, dass die KI aktuell bleibt und ähm, dass sie immer auf aktuelle News auch angepasst ist. Okay, vielen Dank. Wenn jetzt dieses Wochenende zu Ende ist, wir wollen noch nicht dran denken, aber es kommt ja das Ende leider für dieses Wochenende. Es geht weiter. In anderen Städten, an anderen Orten gibt es weitere Events. Ihr seht es auf der Folie. Frankfurt, Rhein-Neckar, die Anmeldungen laufen. Das heißt, wenn ihr von hier aus gleich weiterfahren wollt oder zumindest nächsten Monat weiterfahren wollt oder wenn jetzt Menschen, die heute zugucken, die noch nicht mit dabei waren, Lust bekommen haben, die Anmeldungen sind schon auf. Es gibt auch im Sommer ein äh, Jugendcamp, da haben wir aber nochmal eine extra Folie, da erfahrt ihr mehr. Und auch hier in Dresden geht es weiter. Wir haben im September einen Girls' Day, ein Girls' Hack Day und nochmal eine lange Nacht des Hackens im Oktober. Wenn ihr wissen wollt, was da passiert, dann folgt uns vielleicht auf den sozialen Netzwerken oder sagt uns Bescheid, dass ihr Informationen bekommen wollt. Die kommen dann in den nächsten Monaten und dann bleibt ihr auf dem neuesten Stand und könnt auch da alle mit dabei sein. Und ähm, falls ihr noch nie bei so einem Event wart ähm, und euch fragt, wie läuft das ab und was muss ich da bezahlen? Es ist so, dass wir bei Jugendhackt, ähm eigentlich alles, äh, was wir anbieten, kostenlos anbieten. Das heißt, wir lassen uns das von anderen äh, Menschen bezahlen, wie beispielsweise dem Sächsischen Landtag. Und wir übernehmen auch Anreisekosten bis zu einer bestimmten Höhe, das Catering, die Übernachtung wird gestellt, alles wird bezahlt, sodass es wirklich keine Rolle spielt, wie viel Geld man hat oder ob man in der Lage ist, etwas zu zahlen oder nicht, sondern alle sind herzlich willkommen bei JugendHack mitzumachen. Und wenn ich das hier neben mir richtig sehe, ist die nächste Gruppe quasi bereit für uns. Quasi. Ja. Points ja. for Riding bekommt ihr jetzt vorgestellt von Johannes und Benjamin. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir stellen euch heute unsere App Points for Ride vor. Wir haben uns erstmal damit befasst, dass es einfach viel zu wenig Motivation, auch durch Apps zum Beispiel, gibt, sich umweltfreundlich vorzubewegen. Also am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad, so heißt auch der App-Name, oder eben auch mit ÖPNV. Deswegen soll die App eben motivieren, mit einem, einer Art Punktesystem solche Mittel, Verkehrsmittel zu benutzen. Die Idee war, durch eine Bestenliste und durch Challenges eben diese Motivation zu schaffen und durch das Punkte sammeln schaltet man eben Zusatzfeatures zum Beispiel frei und steigt auf einer Bestenliste weiter auf. Das Endprodukt: Die App enthält momentan eine manuelle Kilometereingabe und ein grundlegendes Punktesystem. Genau, das Programm haben wir mit Dart und Flutter programmiert. Das sind Programmiersprachen, soweit ich weiß von Google, die vor allem für Android nützlich sind. Als IDI haben wir aber leider keine Software auf dem PC verwenden können, sondern mussten auf eine online ide namens startpad.dev umsteigen. Das hat aber auch ganz gut geklappt. Hier zeigen wir euch noch ein paar Screenshots und eine, ein Live-Beispiel. Ja, hier ist nochmal der Code. Ja, das ist momentan die App. Hier kann man eingeben, wie viele Kilometer man gefahren ist. Und dann bekommt man, je nachdem, wie viele Kilometer man gefahren ist, Punkte. Und dann soll man auch noch, wenn man auf aktualisieren drückt, noch ein generell, generelles Punktesystem bekommen, in dem alle Punkte addiert werden. Ne? Ja. Genau, das funktioniert nur gerade noch nicht. Wir bräuchten dafür dann einen Server wahrscheinlich. Das ist also noch etwas, was dann auch folgen soll. So, genau. Das, damit kommen wir auch schon zum Ausblick. Also weitere Features, die eben noch dazukommen sollen, sind eben eine Bestenliste. Das haben wir eben nicht hingekriegt, weil dafür zu wenig Zeit war und wir einen Webserver gebraucht hätten. Genauso mit den Challenges, beziehungsweise GPS-Tracking war auch ein, eine eigentliche Idee, aber das wäre so irrsinnig kompliziert geworden, das hätte die Zeit dann leider nicht mehr hergegeben. Als Fazit hat es sehr viel Spaß gemacht, zu, zumindest zu versuchen, eine App zu programmieren, auch wenn wir leider unsere eigentliche Idee nicht umsetzen konnten. Aber dafür, dass wir nur zu zweit waren und eigentlich sehr wenig Programmiererfahrung hatten, und zusätzlich auch noch mal eine neue Programmiersprache lernen mussten, finde ich, waren, waren wir jetzt sehr gut. Ja. Äh, ja, Sekunde, ganz zu Ende ist noch nicht. Gleich können wir gehen. Ähm, ich möchte uns nur noch mal kurz vorstellen. Das ist der Johannes und ich bin der Benjamin. Wir haben das zusammen entwickelt. Mentor war Henning, vielen Dank an dich und auch an die anderen Mentoren, zum, unter anderem The so One With The Braid, Pascal, Willi und diverse andere, die mal zwischendurch vorbeigeschaut haben. Dankeschön. Ihr habt schon ähm, selber gesagt, bleibt noch kurz da. Ähm, ihr habt euch das am Anfang etwas anders vorgestellt. Ich habe gelesen von GPS-Tracking. Ihr wolltet eigentlich gerne, dass das automatisiert läuft. Jetzt, wenn ihr so ein Projekt mal versucht habt, von der Idee und dann zu gucken, wie, wie ist es umzusetzen, was habt ihr so für Erfahrung gemacht? Mit was für einer Lernerfahrung geht ihr hier raus heute? Ja, also es ist es halt als Zweierteam eben nicht einfach, sowas auf die Beine zu stellen, vor allem eben ohne diese Erfahrung in dieser Programmiersprache. Ich weiß nicht, ob man eben den Code kurz gesehen hat. Aber wenn man vorher in einfachen Programmiersprachen mal kurz gearbeitet hat, ist das halt einfach eine ganz andere Nummer. Ich finde aber schon, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man halt etwas, sich etwas Zeit nimmt und ruhig daran weiterarbeitet, dass man schon was schafft. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da einfach ein weißer Bildschirm war. Es war ja schon was zum Interagieren da. Und das ist ja schon mal was. Klar, klar. Das heißt, ähm, ja Ja? Das heißt, ich höre daraus, dass ihr beharrlich weitermacht? Vielleicht an dem Projekt, vielleicht an einem anderen Projekt? Ja, genau. Also wir haben das auf Git veröffentlicht mhm. ähm, und wollen da dann auch gerne weiter daran arbeiten. Also mal ein bisschen was am Design vielleicht verändern. Und wenn wir zu Hause sind äh, nach dem Event, dann hat man vielleicht auch noch mal was mehr Zeit und kann sich in Ruhe ein paar Tutorials dazu anschauen. Und dann okay. soll das schon noch was äh, weiterentwickeln werden. Seid ja. ihr offen für neue Teammitglieder? Äh, ja, gerne. Also man ja? Ja. Das gerne, wäre eine gute Gelegenheit, jetzt nochmal Werbung zu machen, also äh, wer Points äh, to Ride oder Points for Riding oder Points for Ride heißt sie mittlerweile, wer zu diesem Team hinzustoßen möchte, der äh, kann sich gerne melden, die Projekte und auch ähm, äh, die Links dazu, ähm, die kann man äh, später auch auf unserer Webseite anruf, äh, abrufen, dazu erfahrt ihr mehr. Wenn ihr schon bei JugendHackt seid, über Sulip kann man euch finden, da seid ihr mittlerweile ja, genau. auch, ähm, einfach mal nach Points for Ride fragen und dann werdet ihr schon auf Benjamin und Johannes treffen. Gut, vielen Dank. Ja, danke schön. Genau, Luzi hat es eben schon angesprochen. Ähm, wir sind in diesem Jahr auch ein bisschen glücklich, aber irgendwie auch passend ähm, zu unserem zehnjährigen Jubiläum auch beim Chaos Communication Camp. Ähm, das äh, findet alle vier Jahre statt äh, und äh, ja, knapp 5000. Hackerinnen aus der ganzen Welt kommen da zusammen und bilden so eine große Zeltstadt, ähm, großes, großes festivalartige äh, Zusammenkunft und äh, in diesem Jahr werden wir ähm, als Jugendhackt auch im Jugendvillage vertreten sein. Das heißt, wenn ihr Interesse habt und noch Zeit und Lust habt, vom 15. bis 19. August mit uns auf dieses Camp zu fahren, dann meldet euch bei uns an. Über unsere Webseite könnt ihr euch anmelden, da findet ihr alle Infos dazu. Wir werden dort zusammen zelten, wir werden dort zusammen kochen, essen. Es, gibt, es wird Workshops geben, es wird andere Freizeitangebote geben. Wir werden uns mal angucken, was auf dem Camp alles so los ist. Und ich glaube, es wird eine ziemlich gute Zeit. Also wenn ihr daran Interesse habt und zwischen 14 und 21 Jahre alt seid, dann seid ihr herzlich willkommen, mit uns aufs Camp zu fahren. Auch das wieder ist kostenlos, das heißt, es... Wir freuen uns natürlich über Spenden, aber es muss nicht sein. Ich gucke mal ganz kurz zur Seite. Ja, ihr seid soweit, wunderbar. Dann darf ich ähm, die nächste Gruppe ähm, begrüßen auf der Bühne. Ähm, ich glaube, ihr stellt euch selbst vor. Und ähm, ja, viel Spaß.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 Ähm, zu verdeutlichen und äh, zu fördern, dass damit äh, gearbeitet wird. Das ist auch ein wichtiges Anliegen von Jugendhackt. Vielen Dank, dass ihr das benutzt habt. Ich habe schon erzählt, Jugendhackt äh, zehn Jahre alt. Es gibt diese Events, über die ihr jetzt schon ein bisschen was erfahren habt, aber mittlerweile seit einigen Jahren äh, gibt es eben auch sogenannte Labs, Jugendhackt Labs. Und ähm, wir sind da in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Mittlerweile haben wir an 20 Standorten in ganz Deutschland Labs. Und ähm, die Idee war es so ein bisschen, Angebote zu schaffen, in denen sich junge Menschen nicht gleich für ein ganzes Wochenende verpflichten müssen, äh, mit Übernachtungen und mit anderen in einem Zimmer schlafen und an einem Projekt arbeiten, sondern wir haben einen Weg gesucht, wie wir ganz äh, niedrigschwellig Angebote schaffen können, in der Nähe, im ländlichen Raum, in Städten, wo äh, junge Menschen überhaupt erstmal mit Technik in Berührung kommen, wo sie vielleicht... Begeistert werden darin, mit, mit Software oder mit Hardware zu arbeiten, zu basteln, zu gucken, was kann ich damit tun. Ähm, und ähm, das heißt, wir haben in diesen verschiedenen Städten ähm, in so ungefähr im Rhythmus von ein, zwei Wochen Workshops, ähm, die wir anbieten, wo auch ehrenamtliche MentorInnen ähm, eben eine Einführung geben in eine Programmiersprache oder sagen, wir arbeiten jetzt mal an einem kleinen Hardware-Projekt, zum Beispiel hier mit einem kleinen Mikrocontroller. Ähm, und ähm, ja, diese Angebote richten sich genauso an Menschen zwischen 12 und 18, die wir sozusagen heranziehen, ähm, auch mit ähm, ja, interessieren wollen, ähm, dafür mit Technik auch gesellschaftliche Fragen vielleicht ähm, zu lösen oder ähm, sich damit zu beschäftigen und die dann vielleicht irgendwann auch mal bei den Events auftauchen. Und die Anja und Moritz, die ähm, sind hier aus Sachsen und werden uns noch ein bisschen was zu den Sachsen-Labs erzählen. Genau, also ihr könnt es dem... Vielen Dank. Ja, danke für die Einleitung. Wir, ihr könnt es gerne dem kleinen Alpaka hier klein tun, das äh, gleich tun. Dieses Alpaka, das reist nämlich von diesem Event hier in Dresden zum Lab in Dresden. Jede Woche Mittwoch, ab 16 Uhr treffen wir uns da und basteln auch weiter an Projekten. Also bringt auch gerne eure Projekte mit. Aber das Lab in Dresden ist nicht das einzige Lab in Sachsen, bei dem ihr weiterhin Jugendhakt im Jahr haben dürft. Genau. Ähm, immer. Alle zwei Wochen Mittwoch um 16 Uhr gibt es auch in Freiberg und in Görlitz ein Lab. Das Lab in Görlitz ist in der Raprika und in Freiberg findet ihr es im P-Haus. Bringt tolle Ideen mit, weil dort warten tolle Mentis mit viel äh, Wissen, die gerne euch unterstützen, das umzusetzen, was ihr euch vorstellt. Genau, unser Fokus ist Künstliche Intelligenz, also falls ihr euch mit diesen Themen befassen möchtet, da haben wir entsprechende Expertise auch vor Ort, also kommt gerne vorbei, nicht nur in Dresden, nicht nur in Sachsen, je nachdem wo ihr seid, das nächste Lab ist nicht fern. Genau, experimentiert mit uns. So, die nächste Gruppe steht bereit und die wird sich auch wieder selbst vorstellen, insofern mache ich mich schnell von der Bühne. Genau, dann herzlich willkommen zu unserer kleinen Präsentation unseres Prototypen, den wir an diesem Wochenende gebaut haben. Unser Prototyp heißt äh, 2FA-Bell, das heißt, steht für die äh, Two-Factor-Authentification-Bell, das heißt auf Deutsch einfach Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil ähm, unsere Idee war, einfach eine äh, neue, sichere Art, äh, die Haustür aufzumachen, äh, zu gestalten. Genau, wir wollen euch äh, kurz äh, vorstellen, wie unser Prototyp funktioniert und was unsere Idee dahinter wirklich war. Ähm, dann ein paar äh, Zukunftsvisionen äh, oder einen Einblick in die Zukunftsvision geben, äh, auch noch kurz unser Team vorstellen, auch unseren Mentor kurz und am Ende noch äh, unser Gerät natürlich live präsentieren. Genau. genau, unser Prototyp, der ist natürlich einzigartig, würden wir mal so sagen, neu und natürlich auch super hochwertig, was wir hier gebaut haben, mit, dem, mit Hilfe des Fabmobils auch. Ähm, genau, das werden wir auch gleich nochmal zeigen. Genau, ähm, wir wissen ja alle, ganz normal mit dem Schlüssel, da schließen wir unsere Haustür auf, und aber mittlerweile gibt es natürlich so viele Wege, äh, einfach dieses Schloss äh, mit einem ganz kleinen Dietrich oder sowas kann man auf YouTube so viele Tutorials finden, wie man so ein Schloss einfach ganz einfach knacken kann. Deswegen haben wir uns gedacht, einfach nur eine neue Idee, auch auf technologischer Basis zu finden, dass ähm, die Tür sicher neu öffnen soll. Dafür haben wir die äh, 2 FA Bell, äh, auch auf Deutsch mal, äh, entwickelt, die halt äh, das Gesicht äh, und auch den Fingerabdruck äh, als biometrische Daten ähm, nehmen soll und dann äh, dadurch die Tür ähm, öffnen wird. Das Projekt, das Projekt basiert auf einem Raspberry Pi, den wir mit Python programmiert haben. Viel Hardware kommt aus dem Fab-Mobil. Wir wollten eigentlich noch den Fingerabdrucksensor anbauen, aber wir hatten leider keine Zeit mehr dazu. Und äh, wir wollten ein hochwertigeres Gehäuse haben, das heißt aus 3D-Drucker oder halt was Stabileres. Und das mit dem Gesicht, mit der Gesichtserkennung, das funktioniert noch nicht ganz so gut. Das erkennt jetzt jedes Gesicht, aber auch Alpakas. Äh, ja. Genau, dann würden wir äh, einfach mal... Ach nee, Quatsch, ja. Dann erstmal... Gut, ich würde jetzt noch unser Team vorstellen. Also, wir haben Max, der hat bis zum Mittag mit in der Programmierung mit mir zusammengearbeitet und dann am Nachmittag den Jungs beim Design geholfen. Die beiden haben nämlich dieses schöne Case, das man hier auch sehen kann. Und mit dem Deckel hier, mit Gravur entwickelt. Und natürlich hat unser Mentor Peter uns bei allem unterstützt. Deswegen würde ich euch noch mal bitten, einen herzlichen Applaus für Peter, unseren Mentor. Genau, und dann würden wir jetzt noch kleine, gerne eine kleine Demo von unserem Prototypen geben. Genau, auf diesem kleinen Mikrocontroller, das, wie Jurik uns schon erzählt hat, ist, äh, läuft auf einem Raspberry äh, äh, 3. Ähm, wir haben ein python script entwickelt, ähm, was hier äh, durch, die, äh, durch das Terminal äh, gleich aufgerufen wird. Und wir würden gerne einmal Nils bitten, äh, als Testobjekt zu fungieren heute. Oder als Testperson zumindest. Genau. Noch ein bisschen hoch. ja, es funktioniert, alles gut. Genau. Ähm, anhand einer ähm, Daten oder einer eines Datensatzes wird jetzt durch die Kamera dieses Bild gemerkt, genau, hier kann man schon nie es äh, sehen. Ähm, wie gesagt, die Gesichtserkennung funktioniert noch nicht perfekt, weil der Datensatz auch noch nicht sehr groß ist, aber es erkennt zumindest größtenteils Gesichter, es hat auch schon ein paar Geister bei uns im Zimmer erkannt, zum Beispiel das Plakat hat es auch erkannt und natürlich äh, das Apaka auch. Ähm, genau Und es sucht auch immer weiter ähm, nach Gesichtern, wenn es zum Beispiel die Kamera so im Leerlauf ist, dann sieht man, ich ja, hast jetzt gerade irgendwas gefunden, Nils Bein zum Beispiel. Ja, wie gesagt, es funktioniert eben noch nicht so gut. Genau. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich habe noch eine Frage. Also, das ist ja nicht ohne Fingerabdruck und Gesicht äh, zu scannen. Ähm, wo, wo sind diese Daten hinterlegt? Wo, wie habt ihr euch das gedacht? Wie sind die geschützt? Also, die da also, wir haben dieses Python-Skript entwickelt äh, mit unserem Mentor, wie gesagt. Ähm, und wir haben da äh, eine XML-Datei, das ist eine große Datei mit ganz vielen Daten einfach, äh, aneinandergereist, waren über 30.000 Zeilen. Ähm, die wird dann von diesem Python-Skript ausgelesen und dann äh, arbeitet dieses Python-Skript mit der Kamera anhand dieser Daten zusammen und fungiert dann halt als, wo könnte jetzt ein Gesicht sein, versucht halt verschiedene Koordinaten zu finden wo gesichtsähnliche Züge vorhanden sein könnten und zeigt ja. es dann an. Also noch ist eine Gesichtserkennung. Es, es, es ist eher so. er erkennt eine, Gesichter, aber später wäre dann wäre sozusagen die Datenbank mit den Gesichtern, die reingelassen werden, richtig. auch mit in den Bild. Genau. Und äh, wir würden das äh, weiterentwickeln, wäre das eigentlich so, dass wir noch diesen Fingerabdrucksensor mit reinbringen würden und die dann zusammen fungieren sollten. Äh, und das haben wir halt leider heute auch nicht mehr hinbekommen, äh, dass dann eigentlich eine LED-Kette aufleuchten sollte, sobald ein Gesicht erkannt wurde, beziehungsweise das Gesicht erkannt wurde, was auch als Bild hinterlegt wurde. Äh, aber soweit, das haben wir heute sehr große Probleme zum Mittag. Genau, vielleicht. kann Ja, also wir hatten das sehr große Problem, dass er den LED-Strip nicht erkannt hat und wenn jemand mithelfen will oder vielleicht auch noch von LED-Strips Ahnung hat, unser ganzes Projekt ist natürlich Open Source auf GitHub zu finden unter unserem Namen, also diese 2FA-Bell haben wir das dort geleast, vielleicht will jemand mitarbeiten, ihr findet uns wie gesagt und könnt uns anschreiben. Ja. Dann nochmal vielen Dank. Dankeschön. Ich habe es jetzt schon öfter erwähnt, ähm, man kann hier kostenlos teilnehmen. Unsere Angebote versuchen wir weitgehend kostenlos zu machen. Das heißt aber auch nicht, wie ich auch schon gesagt habe, dass es uns äh, nichts kostet. Und deswegen ähm, möchten wir die Gelegenheit nutzen und äh, aufrufen dazu, uns zu spenden. Ähm, das heißt, man kann uns direkt äh, auf unserer Website unter jugendtech.org spenden, ähm, über verschiedene Wege ähm, Geld zu kommen lassen, mit denen wir Angebote wie diese hier durchführen können. Äh, das heißt, wenn ihr ein bisschen Taschengeld übrig habt und sagt, ah ja, das nächste Jugendhack-Event, da würde ich gerne mitmachen, damit es auch vielleicht ein bisschen mehr Essen gibt, gebe ich noch ein paar Euro mehr dazu. Oder vielleicht die Eltern, die sagen, das war echt so ein tolles Angebot, wir sind gerne bereit, ein bisschen was zu spenden, um dieses Programm weiter zu finanzieren. Dann findet ihr dort alle Infos, wie ihr das tun könnt. Ihr seid soweit. Ich gucke ganz kurz. Nein, ich hatte nicht noch eine Folie. Und äh, Siri und Mr. Tuxer werden uns jetzt erklären, was es mit dem First Aid Alpaka auf sich hat.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 haben wir so für uns kleine als Erinnerungsstück das immer ausgedruckt im Laserkater. Okay, jetzt kannst du weitermachen. Noch eins? Noch eins? Genau. Und ähm, jetzt würden wir euch kurz die Webseite zeigen. Ich habe die Frage, ob du umspringen kannst? <lacht> haben es gleich.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 Genau, falls ihr etwas später eingeschalten habt oder äh, verschiedene Verkehrsmittel euch aufgehalten habt, hier pünktlich da zu sein oder ihr einfach nochmal nachschauen wollt, was eigentlich genau erzählt wurde, findet ihr alle Projekte, die ihr heute gehört habt oder die ihr leider verpasst habt, auch nochmal auf der Website von Jugend Hakt. Dann einzelne Clips, also es sind dann... Könnt natürlich gerne den ganzen Stream nochmal angucken, aber wenn euch bestimmte Themen interessieren, könnt ihr gerne auf jugendhakt.org projekte Projekte nochmal nachschauen, was alles so entstanden ist, was genau gesagt wurde und dann vielleicht auch nochmal nachgucken, wer alles mit dabei war, wen ihr kontaktieren könnt, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Und ähm, für die vielen weiteren Informationen, die es immer so gibt über das ganze Jahr, seht ihr auch nochmal, JugendHakt findet ihr eigentlich auf jeder sozialen Plattform. Das heißt, wenn nach JugendHakt gesucht wird, da gibt es dann auf Twitter, Instagram, Facebook, YouTube und Chaos Social auch nochmal das ganze Jahr alle Informationen zu den Labs, zu den Events, zum Camp und auch wenn mal wieder Projektpräsentationen live zu sehen sind. Und das nächste Projekt ist auch schon bereit. Ihr habt ein Mikro, ihr kriegt meins auch gleich noch. Und ähm, dann geht's los mit Mein School. Wir haben das Projekt Mein School, mein Minecraft School gemacht. Das Problem war, dass Schule langweilig ist und Schulwege häufig sehr anstrengend sind und das Schulsystem dringend eine Überarbeitung braucht. <lacht> Die Lösung dafür war, dass wir eine Schule in Minecraft bauen. Die Idee war, dass wir eine Schule mit Aufgabenwissen und verschiedenen Freizeitangeboten in Minecraft machen. Dazu haben wir zwei verschiedene Belohnungssysteme. Einmal mit Erfahrung, dass wir, wo das dann auf einer Rangliste angezeigt werden kann und es dann auch Noten ersetzen kann. Dann haben wir noch, dass man schnell zu den verschiedenen Ta Klassen te sich teleportieren kann so dass man nicht einfach ständig zwischen den Klassen hin und her laufen muss. Und zusätzlich haben wir vieles mehr. Dabei haben wir verschiedene Räume, die verschiedene Funktionen erfüllen. Als erstes haben wir den Hub, wo man dann ganz schnell die verschiedenen Räume erreichen kann, ohne große Umwege. Ja, ähm, ich habe ein Eisbärenhaus gebaut. Mein Lieblingstier ist ein Eisbär, also habe ich ein Eisbär gebaut. Dort kann man reingehen und man findet Aufgaben und Bücher voll mit Wissen über Eisbären. Genau das Jump and Run gehört zu einem Teil des Sports. Äh, es gibt zwei Jump and Runs. Das erste ist für Anfänger. Und ja, so viel dazu. Genau, dann geht es zur Sporthalle mit Rundlaufbahnen. Ja, da äh, in Minecraft Sport nicht anstrengend ist, da man nur ein paar Tasten drücken muss, damit man rennen kann und all dies, äh, habe ich mir einen, einen Parcours gebaut, äh, damit es ein bisschen erschwerend ist. Genau, das zweite Jump Run ist eher etwas für Fortgeschrittene und äh, es ist auch mit Belohnung ausgestattet. Ja, ähm, das Logic quiz ich habe etwas gebaut, wo man zuerst erfährt, was sowas wie And, Not oder Or-Gatter sind. Und das wird dann halt in einem Quiz abgefragt und man muss halt vielleicht auch später noch selber solche Gatter bauen. Genau, der Garten ist so eine Art Pausenhof. Äh, mit einem Hasenstall und einem Eisbären-Eisberg, sag ich mal. Äh, es, gibt, es gibt ein Haus, also es gibt ein kleines Gebäude zum Unterschlupf, falls es regnet und äh, noch ein anderes, damit man wieder zurück zum Hub kann. Da haben wir einmal den Redstone-Raum. Der ist für mich ganz besonders schön, weil der halt das kombiniert, was wir ITler hier zum Beispiel bräuchten. Und zwar kombiniert er Wissen, Fehlersuche und allem Möglichen, um so gut wie es geht, hier durch die Level zu kommen. Die werden natürlich von leicht zu schwer. Da wird auch im Spiel noch erklärt, wie die einzelnen Redzone-Mechaniken funktionieren, damit man auch damit schon mal etwas machen kann. Redzone ist in diesem Spiel sozusagen eine Art Stromquelle. Oder Strom, was auch noch ganz gut passt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas mit Hardware macht. Dann habe ich noch ein Quiz erstellt mit verschiedenen Fragen zum Allgemeinwissen, zum Beispiel, was ist der längste Fluss der Welt oder was ist der größte Ozean der Welt, was man dann lösen kann, indem man einfach die richtige Antwort anklickt und dann wird man einfach zum nächsten Raum teleportiert und kriegt entweder, wenn man es richtig hatte, extra Punkte oder wenn man es falsch hatte, passiert halt nichts. Genau, Der Eierlauf ist ein Teil des Sports. Es gibt, es gibt den grünen und den roten Bereich. Man, man muss, also man kann, äh, bis zu über 16 Eier mitnehmen, falls man Bock hat. Man kann aber auch noch einen einnehmen. Genau, man soll auf dem grünen Bereich laufen. Wenn man den roten berührt, äh, lässt man quasi alle Eier fallen. Ähm, das Teleportbuch, das ist... Da kann man auf die verschiedenen Knöpfe drücken, da wird man von Raum zu Raum teleportiert, damit man halt schneller von Raum oder Klasse zu einer anderen Klasse kommen kann. Natürlich braucht eine Schule auch ein Klassenzimmer für Mathe und dafür haben wir Aufgaben zum Satz des Pythagoras gemacht, die auch automatisch kontrolliert werden. Das war unsere Präsentation. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und noch vielen Dank an die Mentorinnen und Mentoren. Vielen Dank euch. Ich würde gerne mal auf dieses Redstone-Rätsel zurückkommen. Also ich habe das so verstanden gestern Abend, dass man da auch gucken kann, wie man Stromkreis erstellt. Ist das korrekt? Ja, also kannst du da so ein Beispiel geben für so eine, wie, wie, wie läuft das ab? Also man hat halt verschiedene Schaltungen, die ich von einfach bis nach schwer kategorisiere. Mit einfach sind ganz normale kleine Sachen, wie ein kleiner Stromspeicher, wie verzögerte Schaltungen. Und später kommen dann halt komplett komplizierte Sachen, wie zum Beispiel Grafikkarten, Computer, mhm. Quantencomputer. Kann man tatsächlich bauen, auch wenn man es glaubt oder nicht, das, nennen, das ist dann absolute Endstufe von Redstone Techniken in Minecraft. Mhm. Das sagen wir, also da geht man dann wirklich mit auf dem wie Minecraft programmiert ist ein, um die dann zu bauen. Okay. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, Maxi. Ähm, du hast auch ein bisschen erzählt, dass äh, ne, ähm, über sozusagen grundlegende ähm, Programmierfunktionen. Ist das etwas, wo du sagst, das hättest du gerne mehr im Unterricht und in der Schule oder gibt es das bei euch schon? oder? Also Programmierunterricht? Ja, du hast darüber. Auf jeden Fall, Programmierunterricht hätte ich auf jeden Fall viel mehr gerne. Mhm. Also, ich hatte in der Grundschule mal so ein Informat, so ein Computerkurs, aber das könnte man eher so LibreOffice-Grundlagen für Anfängerkurs nennen. Das höre ich nicht zum ersten Mal, ja. Ähm, das heißt, es ist auch in gewisser Weise von euch ähm, nochmal hier so eine Botschaft, ähm, dass Programmieren oder Grundlagen des Programmierens unbedingt in den Schulunterricht gehören. Ja? Kann auf ich das richtig Fall. verstehen? Okay. Ich hoffe, das wurde gehört hier, zumindest im, äh, im Plenum auf jeden Fall und äh, online dazu auch. Vielen Dank euch. Es wurde schon ganz oft auch von den Gruppen gedankt und ähm, ich habe es schon eingangs gesagt, ohne MentorInnen wären diese ganzen Events und Labs nicht möglich. Die MentorInnen geben wirklich alles dafür, dass die jungen Menschen hier die besten Bedingungen vorfinden, um zu lernen, um ihre Projekte umzusetzen und als schönes Beispiel dafür ist es auch so, dass die MentorInnen auch jetzt noch während der Präsentation ähm, für ihre Gruppe arbeiten, also während wir hier weiterhin die Projekte gehört haben, haben die MentorInnen rausgefunden, warum vorhin bei der Gruppe Fake News Detection da so eine Werbung eingeblendet wurde, sprich diese App ist auf eine Seite natürlich dann gelangt per Zufall, die automatisch weitergeleitet wurde zu seinem Spam. Und das war natürlich sehr unglücklich, dass der Gruppe jetzt hier in der Präsentation so eine, so eine Werbung angezeigt wurde und ähm, um das aufzuklären, äh, einfach nur mal hier der Hinweis, auch das haben gerade die MentorInnen nebenbei so gemacht, um klarzustellen, dass das jetzt nicht äh, der Plan war dieser Gruppe, dass das so läuft. Genau, also der Link war eine legitime Nachrichtenseite, die... Quasi Wo es dann aber eine Weiterleitung gab. Genau. Genau. Insofern würden wir jetzt ganz gerne einfach ähm, nicht nur Danke sagen, sondern auch alle aufziehen, die ähm, hier als MentorInnen dabei waren und überhaupt dieses Event möglich gemacht haben. Deswegen bitten wir euch jetzt mal aufzu äh, aufzustellen, steht mal auf, dass man euch sieht, Moritz, Juki, Erdgar, Peter, Paolo, Frieda, Basti, Anna, Moritz, Julian, Gustav, Anouk, Pascal, Yoshi, Willi, Martin, Lars, The One with the Braid, Tobias, Karl, Henning, Payovu, Jakob und Mo. Einen herzlichen Dank, einen riesen Applaus an euch, Спасибо. Und natürlich ähm, braucht es auch so ein Orga-Team, was in der Vorbereitung dieses Event überhaupt erst äh, auf die Beine stellt und auch jetzt hier dafür sorgt, dass alle im Hostel ankommen, die im Hostel übernachten, dass hier alles äh, richtig abläuft, dass alle Materialien da sind, die gebraucht werden. Und deswegen ein riesiges Dankeschön an Robert, Nils, Anton, oh, das bin ich, Anton, Benjamin, Julia, Emma, Theresa, Cassandra, Moritz, äh, Luzi und Kirsten. Und last but not least, Sophie und Kunzi, die für uns hier die ganze Zeit die Videoaufzeichnung machen und die auch dafür verantwortlich sind, dass wir das Ganze nun gerade live im Stream sehen können. Vielen Dank an euch. Jetzt reicht's auch mit dem Danke und jetzt seid ihr dran mit den Cybercards Dresden.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 Und danke euch dafür, dass ihr uns das vorgestellt habt. Ich würde es gerne auch gleich nochmal ausprobieren. Wie gesagt, nächstes Jahr möchte ich gerne dann Dankeschön. Dann ähm, genau, könnt ihr das mitnehmen, denn die nächste Gruppe steht schon bereit. Und während die nächste Gruppe aufbaut, erzähle ich noch ein bisschen was dazu, wie sich junge Menschen bei uns auch engagieren können. Denn unser Ziel bei Jugendtagt ist es natürlich auch, von den jungen Menschen zu lernen, ähm, wie sie gerne... Ähm, ja, wie sie gerne solche Events hätten, was sie gerne für Angebote hätten. Wir sind immer offen dafür, auch was zu verändern an unseren Events, an den Labs und sind immer auf der Suche nach neuen Formaten, ähm, die vielleicht junge Menschen ansprechen. Das heißt, wenn ihr jetzt... Ähm, gerne bei Jugendhack öfter wiederkommen wollt, gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr in unserem Jugendbeirat mit aktiv seid. Unser Jugendbeirat trifft sich regelmäßig und ähm, mal mit uns, mal ohne uns und wir besprechen, was so ansteht äh, in nächster Zeit, was wir für Projekte planen und fragen die natürlich auch, was würdet ihr euch wünschen, was wir bei Jugendhekt umsetzen. Und äh, wir versuchen, äh, so viel wie möglich gemeinsam mit dem Jugendbeirat zu gestalten. Also als Beispiel die Frage, was auf dem Chaos Communication Camp passiert, äh, wird ganz maßgeblich mit geprägt oder das Programm wird mitge mitgestaltet von dem Jugendbeirat. Insofern, wenn ihr Lust habt, ähm, euch mehr bei JugendHack zu engagieren, dann kommt doch mal im Jugendbeirat vorbei und äh, hört da mal rein. Wir kommen zur letzten Gruppe von heute, ähm, Learn to Learn. Und was es damit auf sich hat, das hören wir jetzt von euch. Hallo, wir sind äh, die Gruppe Learn to Learn und wir sind Tobias, Maja, Konrad, Konrad, Denrox, Felicitas und Duise. Ähm, wir haben uns äh, an das Problem gemacht, dass äh, man nicht mehr wirklich lernt, wie man lernt, beziehungsweise viele nicht in der Schule selber wirklich lernen, sondern mehr Dinge auswendig lernen, nur für den kurzen Test und danach ist wieder vergessen und sich dazu noch ständig einzureden, das brauche ich später eh nicht, ist dann nicht wirklich eine große Hilfe. Und äh, darum kommen wir zu unserem Produkt. Bei unserem Produkt, ähm, die App, gibt es eine Bibliothek, in der verschiedene Lernstrategien aufgelistet werden. Dazu kann man auch sich selber testen lassen, ähm, was, welche Lernstrategie am besten zu einem passt. Dazu haben wir erstmal recherchiert, welche Lernstrategien und welche Lerntypen es gibt. Da gibt es einmal den motorischen Lerntyp, den auditiven Lerntyp, den visuellen Lerntyp und den kommunik kommunikativen Lerntyp. Und dann haben wir noch Fragen herausgesucht, um zu testen, welcher Lerntyp man ist. Ähm, wir haben Flutter und Dart benutzt, äh, einfach weil es schnell geht und weil wir später auch für andere Systeme anwenden können. Ähm, und wir haben Word benutzt, um uns ein paar Dinge zu notieren. Äh, ich erkläre euch kurz die App. Ähm, ja, Also Learn to Learn... Oben haben wir eine Zeile mit dem Titel, kann man auch einen Account irgendwann noch erstellen. Dann hatten wir auch nicht noch Einstellungen. Ähm, dort kann man bisher nur den Sound einstellen, gibt es auch noch mehr, hoffentlich. Ähm, dann gibt es den Startbutton, um seinen Test oder um den Quiz, um das Quiz zu starten. Und kann man auch noch die Farbe des Lamas ändern. Alpakas. Alpaka. Und dann hat man halt den Test, das sind insgesamt zehn Fragen und die Beamten die kann man kurz beantworteten. Und dann hat man am Ende ein Ergebnis, um, wo man sieht, welcher Lerntyp man ist. Dann gibt es auch noch eine kurze Beschreibung. Dann Learnit, ähm, darüber kann man ähm, hier seine Lernmethoden ähm, hier anwenden. Also als Ausblicke wäre natürlich einfach so, das ähm, generelle Design der App ein bisschen zu verbessern. Vielleicht hat man es gerade eben schon gesehen, da sind ein paar Sachen noch nicht richtig ähm, schön gerade und sowas. Ähm, das sind natürlich erstmal Kleinigkeiten. Ein weiteres Problem, was wir jetzt auch hatten, war, dass wir einfach jetzt nicht so viele verschiedene Daten hatten. Jetzt verschiedene Lerntypen haben wir, ähm, Jetzt, zum Beispiel, dass man mehr Lerntypen bräuchte oder auch... Ähm, bei den Übungs, ähm, bei den Fragen oder auch, dass man vielleicht Übungsaufgaben hatten wir uns auch überlegt. Und dafür bräuchte man auch natürlich noch verschiedene Daten. Und da hatten wir uns auch gedacht, eventuell halt auch so einen offenen Ansatz, dass Leute sich, oder Schüler sich Accounts erstellen können, wo sie dann selber ähm, Tipps und sowas hochladen oder auch ihre eigenen Lernstrategien hochladen, die bei denen funktioniert ha haben. Oder auch die bestehenden Lernstrategien auch weiter bewerten können, wie gut die für die gelau funktioniert haben, ähm, auch weiterhin, was ja auch mit Datenflutter relativ gut geht, dass, ähm, dass die App funktioniert bisher nur auf Android, da also auch auf andere Geräte oder zum Beispiel den Webbrowser auszuweiten, so dass das zum Beispiel auch bei den Schulen besser verwendet werden kann, wo man natürlich jetzt nicht sofort die App einfach installieren kann, da wäre dann zum Beispiel eine Webanwendung deutlich einfacher. Ja, unsere App gibt es ähm, jetzt auch zum Downloaden. Hier ist der Link, der führt auch zu unserer GitHub-Webseite, wo auch der ganze Source-Code drauf ist, mit den, unseren Recherchemaßnahmen zu ähm, den verschiedenen Lerntypen. Einfach da ähm, einscannen und dann die Learn-to-Learn-APK runterladen. Das funktioniert aktuell, wie gesagt, leider nur auf Android. Ja, und natürlich, wir wollen uns nochmal ähm, hier vom ganzen Jugend-Hack-Team danken, besonders bei unseren Mentoren, die... Wirklich uns viel Arbeit erspart haben und ja, das war unser Vortrag. Dankeschön. Ihr seid ja nun ein recht großes Team. Wie, wie funktioniert das, wenn so viele Leute an dem Projekt mitarbeiten? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das aufgeteilt? Also wir haben uns in so, wir haben so Gruppen gebildet, die halt Verschiedenes machen. Äh, zum Beispiel Felicitas und Tobi haben rausgesucht, was für Daten, was für Lerntypen es zum Beispiel gibt. Und Lennox und ich, wir haben uns mit dem Design beschäftigt. Und Maja und Konrad haben, zum, haben dann die App programmiert. Und der andere Konrad, der hat dann auch die App mitprogrammiert, später irgendwann, was er vorher gemacht hat, weiß ich nicht genau, genau. <lacht> Okay. Ähm Vielen Dank. Ähm, habt ihr für euch selber jetzt klären können, welche Lerntypen ihr seid? Nein. Also das ist noch ausbaufähig ein bisschen. Ihr seid noch dran, nehme ich an. Okay, verstehe. Herzlichen Dank und ähm, viel Erfolg weiterhin. es vor uns schon angedeutet, es, es kommt und es ist da, es ist das Ende, äh, zumindest von diesem Hackathon. Das waren alle Präsentationen, aber äh, ihr habt schon gesehen, ihr habt es gehört, es gibt Labs, in denen es gibt. es gibt weitere Events, bei denen es weitergibt und auch hier in Dresden gibt es noch andere ähm, Projekte, die ich euch und Ihnen gerne ans Herz legen möchte, einmal für alle, die... Erstmal hier im Saal sind und wunderbare Projekte erstellt haben. Ihr könnt die einreichen beim Deutschen Multimedia-Preis, das ist das, was ihr hier seht. Ihr findet auch draußen ganz viele Flyer dazu, das ist dieser. Alle, die jetzt zugucken oder die ähm, im Livestream mit dabei sind und sagen, hey, ich habe auch so ein Projekt erstellt oder ich habe auch was Multimediales gemacht, das ist ein bundesweiter Wettbewerb, ähm, guckt auf die Website, meldet euch an, seid mit dabei bis zum 7. August. Da ist dann Einreichfristende und ähm, es gibt schöne Preise zu gewinnen. Muss das, ähm, muss das irgendeine Voraussetzung erfüllen, dieses Projekt, das ich einreichen möchte? Also die Menschen müssen ein paar, Herausforder äh, ein paar Sachen erfüllen, die dürfen nur bis 25 Jahre alt sein. Es ist aber egal, ob es alleine erstellt wurde in einer Gruppe, ob bei einem Hackathon, zu Hause, in der Schule, in der Uni. Und es muss ein multimediales Projekt sein, das heißt mehrere Medien miteinander verbinden. Genau. Okay, aber das heißt nicht, dass es schon fertig sein muss? Das heißt, dass es zumindest einen Prototyp geben sollte. Es muss nicht... Fertig, fertig, fertig sein. Ihr könnt es auch jetzt einreichen und uns dann bis zum August schreiben, das ist die neueste Version. Das, das heißt, alle Projekte, auch. die wir heute gesehen haben, wären schon äh, möglich einzureichen? Genau, alle okay. Projekte, die heute vorgestellt wurden, können schon mit dabei sein. Genau. Okay. Das zweite Projekt, das seht ihr auf eurer rechten Seite, meiner linken Seite, das ist die cross -Media tour Dazu gibt es eine Postkarte draußen. Ist für alle, die noch mehr und auch anderes lernen wollen und die vielleicht auch noch ein bisschen... Zu jung sind für Jugendhackt und oder erstmal ähm, mit einem kleinen Workshop anfangen wollen, bevor sie sich ein ganzes Hackathon Wochenende stürzen. Die Großmediatur bietet im ganzen Dresdner Stadtgebiet verschiedene Medienworkshops an. Das beginnt von Film, Foto, geht aber auch ans Programmieren, in die Spieleentwicklung. Ähm, eigentlich fast alles, was man sich vorstellen kann. Wenn irgendjemand Fragen, zu einem der beiden oder beiden Projekte hat, kann er mich ja auch gerne noch ansprechen im Nachhinein. Wir sind noch ein bisschen da. Wir liegen nämlich sehr gut in der Zeit. Da stehen noch mehr Sachen drauf. Willst du dazu noch was erzählen? Ja, das sind die zwei Sachen, die, wir, ähm, die ich vorhin schon mal gesagt habe, aber ich sage sie gerne nochmal. Äh, das ist quasi die ortsbezogene Folie. In Dresden planen wir im September einen Girls Hack Day. Das wird ein Tag ähm, voller verschiedener Hacking-Angebote sein, aber auch voller Ausblicke, wo man vielleicht ähm, als Mädchen oder als junge Frau ähm, mal gucken kann, wo man in der IT alles landen kann, ähm, was es da so vielleicht auch für Vorbilder äh, gibt, die ähm, man noch gar nicht kennt oder wo man gar nicht weiß, wo alles was es alles für tolle Sachen gibt. Und die lange Nacht des Hackens ist auch ein Angebot für AnfängerInnen oder auch für Fortgeschrittene, die sich mal nur einen Tag und kein ganzes Wochenende mit dem Hacking beschäftigen wollen. Okay, vielen Dank. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir nun am Ende sind unserer Präsentation. Noch einmal einen herzlichen Dank an euch alle, an euch Teilnehmende. Und ich würde sagen, noch mal einen Riesenapplaus für alle, die hier ihre Projekte vorgestellt haben. Und zuletzt noch einen Gruß und ein Dank äh, an alle im Stream. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, und äh, das nächste Event äh, ist dann im Juni in Frankfurt. Schaltet wieder ein. Da gibt es mehr Projekte. Ah, und ähm, danke. Ich möchte noch einen, einen weiteren Dank aussprechen, natürlich an das Hygienemuseum. Ähm, das sind tolle Räumlichkeiten hier, wo wir zum zweiten Mal äh, unser Event durchführen konnten. Also äh, es ist einfach eine super Location, um hier in den verschiedenen Räumen ähm, die die Gruppen arbeiten zu lassen und hier einen schönen Saal zu haben, in dem wir die Präsentation machen. Also vielen Dank an die Unterstützung aus dem Hygienemuseum, sowohl beim Catering hier durch die Museumsküche als auch generell durch die ähm, Veranstaltungsorgan. Äh, also ein Applaus auch bitte fürs das Hygienemuseum.